Irgendwo hier muss doch ein Ausgang sein. Wir könnten ein Loch in die Wand sprengen. Ich vermute, auf der anderen Seite dürften einige Meter Sand sein. Dann laufen wir am besten irgendwo hin, wo das nicht der Fall ist. Ich denke, das solltest du runternehmen. Wer ist dein wahrer Feind, Tech? Du! Noch irgendwelche letzten Worte? Das Imperium, nicht ich. Ich bin auf deiner Seite. Bist du nicht. Du hast Zira getötet, das reicht mir. Das ist der Deserteur. Was sollen wir machen? Er will wahrscheinlich auch nur hier raus. Er will euch nichts tun. Ganz recht. Keiner hier will das. Was ist mit Tech? Der mäht gerade mit seiner neuen Pistole alles nieder. Dann seid alle wachsam, ich trau ihm nicht. Cole, ich bin es. Was ist denn los mit euch? Schießt weiter!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 Endlich kann ich es beenden. Überleg gut, was du da tust. Wenn ich mit dir fertig bin, wird keiner mehr wissen, dass ich noch lebe. Es sind genug Leute gestorben. Einer zu wenig. Tech, lass ihn. Es sind zu viele Leute gestorben. All die Soldaten in diesem ohnehin schon verlorenen Krieg. Denk an Fraser, an An Simo, an all die anderen Rebellen, an an Siur, an mich und dich wollte er auch töten. Und um ehrlich zu sein, da muss ich ihm recht geben. Noch ist es einer zu wenig. Was dann also? Für mich vielleicht, aber ganz sicher nicht für dich. Das mache ich sicher nicht nochmal. Jemanden umbringen? Angeschossen werden. Weg von dem Schiff! Ich bin... ...dein Gouverneur. Weißt du, wie egal mir das ist? Mir reicht das alles. Überlasst mir das Schiff. Das schenke ich dir. Mir ist es nichts mehr wert.